Er was verändern. Change heißt ja Veränderung. Na, erstmal sollte man wahrscheinlich gute Ideen haben. Nicht? Ich würde denken, dass er erstmal ähm, eine Analyse macht, was Städte heutzutage ausmacht, wie die Bedürfnisse sind. Also Sinn und Zweck vermutlich ist, äh, zu gucken, dass die Stadt äh, für die Menschen gut ist und nicht nur für irgendwelche äh, Investoren oder so. Das würde ich jetzt denken. Ich hoffe, eine ja, humane und äh, umweltfreundliche Stadtpolitik. Äh, do better. The city better place to live. Bessere Luft würde ich mir wünschen. Der sollte sich für den öffentlichen Raum einsetzen, so wie wir, dass der möglichst von vielen verschiedenen Leuten genutzt werden kann. Ähm, Raum schaffen für kreatives Zusammensein ohne. Viele Regeln vielleicht? Meine Stadt ohne Auto, sauber und äh, grün. Zum Beispiel, dass man sicherer mit den Fahrrädern unterwegs sein kann, dass die Kinder sich besser entfalten können in den Städten. Ein besseres Miteinander.